Klaus Hammer sieht zu. Okay, drei sind schon online. Hallo zusammen. Sieht man mich? Hört man mich? Sieht man mich? Hört man mich? mich verstehen sonja dana gibt ihr vielleicht kurz mal rückmeldung ob man mich verstehen kann Okay, jetzt habe ich da ein S reingeschmuggelt. Okay, ihr hört mich gut. Hannes Reitinger ist auch online. Na gut, ich würde im Sitzen mit euch anfangen. setze euch mal in eine aufrechte Sitzposition. Deiner Wahl. Einen leichten Kreuzsitz. Die beiden Fersen befinden sich direkt vor dem Becken. Schambein, die eine Ferse, dann die andere. Und die Hände liegen ganz entspannt auf den Oberschenkeln oder auf den Knien. Und dann schließen mal deine Augen und atme. In den Bauch ein und wieder aus. Tiefe, lange Atemzüge in den Bauch. Spüren deinen Schambein hinein. Du gleichmäßig beide Sitzbeinhöcker. Spüren die Sitzbeinhöcker hinein gleichmäßig beide Sitzbeinhöcker auf dem Boden sitzen den Boden ruhen und dann wandere mit einer Aufmerksamkeit die Wirbelsäule entlang nach oben jeden einzelnen Wirbel Und stell dir vor, du hast am Schädeldach einen Faden befestigt, der dich sanft in die Höhe zieht, dir hilft, deine Wirbelsäule in eine natürliche Ausrichtung zu bringen. Die mal leicht zum Brustbein gezogen. Und du atmest ganz entspannt in den Bauch ein und wieder aus. Gleichmäßig lange Atemzüge in den Bauch. geh langsam über zur vollständigen Atmung. Das heißt, du atmest in den Bauch ein, über die Brust bis in die Schultern. Tief einatmen und wieder tief ausatmen. Tief einatmen, Bauch, Brust bis in die Schultern. Spür, wie dein Brustkorb sich weitet deine Lungen sich bis zum Maximum füllen und dann atme wieder ganz entspannt aus und zum Ende deiner Ausatmung zieh nochmal den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, noch ein bisschen mehr Luft aus der Lunge rauszupressen, um dann wieder tief einzuatmen. einatmen und tief ausatmen mit dem nächsten einatmen hebt die Arme seitlich zum Körper an parallel zum Boden mit dem ausatmen dreh dich aus der unteren Wirbelsäule heraus zur einen Seite, einatmen, zurück zur Mitte, ausatmen, andere Seite. Einatmen, Mitte, ausatmen, andere Seite. In deinem Atemrhythmus fahr fort. Nutze jeweils die Länge deines Atemzuges für die Drehung. Gleichmäßig. Wenn nächste Mal in der Mitte bist, heb die Arme über den Kopf an, Schultern weg von den Ohren und mit dem Ausatmen dreh dich zur Seite, zurück zur Mitte, andere Seite ausatmen, einatmen, Mitte, ausatmen, zur Seite, zur Mitte. mal, wenn du in der Mitte bist, <lacht> senk deine rechte Hand zum Boden ab und neig dich leicht nach rechts, Arm ist angewinkelt, rechte Arm, einatmen, wieder zurück zur Mitte, ausatmen, andere Seite neigen linke Arm anwinkeln, neig den Oberkörper nach links, einatmen, Mitte und neigt dich nach rechts mit der nächsten Ausatmung. Und so wieg dich hin und her in deinem Atemrhythmus. Das nächste Mal, wenn du in der Mitte bist, halte an, beide Arme sind oben, verschränk die Finger ineinander. Ausatmen, Arme nach unten absenken, einatmen, Arme nach oben anheben, Stückchen über die Ohren hinaus, ausatmen, wieder absenken. Stabilisiere deinen unteren Rücken, indem du deine Bauchmuskeln anspannst, ausatmen, wieder nach vorne absenken. Noch zweimal, ausatmen, wieder absenken. Und dann Hände lösen. Nimm beide Füß, Fußsohlen zueinander. Und die Beine nach vorne. Beide Fußsohlen aneinander liegen. Schmetterlingsbeine. Greif gerne deine Zehenspitzen mit den Händen. Aufrecht sitzen. Vielleicht die Pobacken mal hinten rausziehen. Und dann mach so kleine Kreise. Brust bleibt gehoben. Und tief, blicket geradeaus. Mhm. Langsame Kreise in deinem Rhythmus. Immer die andere Richtung. Jetzt streck dein linkes Bein nach vorne aus, Holt das rechte Rand, überkreuzt es über das ausgestreckte Bein. Fuß und Bein sind parallel, richte dich, richte dich nochmal kräftig auf, umarm mit deinem linken Ellbogen dein rechtes Knie. Platziere deinen rechten Arm hinterm Rücken, aufrichten mit der Einatmung, Ausatmung, dreh dich an deinem aufgestellten Bein, vorbei, nach hinten. Den Drehsitz. Einatmen, lange Wirbelsäule. Denk an den Faden, der dich in die Höhe zieht, der dich aufrichtet mit der Einatmung und mit der Ausatmung. Du bleibst in der Höhe und mit der Ausatmung drehst du dich noch ein Stückchen weiter. Dein rechter Arm muss dich nicht abstützen. Die Wirbelsäule prägt sich von alleine. Und der Blick geht über die rechte Schulter nach hinten. Gleichmäßig lange Atemzüge. ganz lang und lass dich langsam wie von alleine zurückgleiten. Seitenwechsel. Streck das rechte Bein nach vorne aus, links überkreuzen. Fuß und Bein sind parallel. Einatmen, aufrichten. Mit der rechten Ellbogen, Ellbeuge, das Knie umarmen. Schon mal die andere Hand auch platzieren. Einatmen, macht dich lang und mit dem Ausatmen. Drehe am aufgestellten Bein vorbei nach hinten. Gleichmäßig lange Atemzüge. wieder zurückleiten. Komm auf deinen Weg in die Katze. Vierfüßlerstand. Deine Hände sind unter den Schultern, die Finger aufgefächert. Liegen satt auf der Matte auf. Deine Handgelenke sind unter den Schultern. Die Knie ungefähr hüftschmal geöffnet, leicht hinter der Hüfte. Und dann drück dich von der Matte weg, dass die Schultern flach am Rücken anliegen. Und mit der Ausatmung komm in den Katzenbuckel. Im Steiß beim Beginnen langsam den Rücken runden, zuletzt das Kind zur Brust ziehen. Einatmen wieder im Steiß beim Beginnen Rücken lenk. Ausatmen, runder Rücken, einatmen, langer Rücken, leichtes Hohlkreuz, Kuhrücken, ausatmen, deinem Rhythmus, mach noch so weiter, Treffen wir uns in der neutralen Katze wieder. Streck dein rechtes Bein nach hinten aus. Hebt das rechte Bein an. Nicht zu so weit, nicht dass die Hüfte mitgeht, sondern nur gerade so, dass die Hüfte noch parallel zum Boden bleiben kann. Und dann streck den linken Arm mit nach vorne aus. Blick geht auf die Matte. Stabilisiere dich, indem du den Bauchmuskeln aktivierst. Gleichmäßig lange atem. Und dann und Knie wieder zurück auf die Matte. Andere Seite. Linkes Bein nach hinten ausstrecken, einatmen, anheben und den rechten Arm mit nach vorne aus. atmen, nicht die Zähne aufeinander pressen, Zunge ist locker in der Mundgrube, drück dich weg von der Matte und wieder zurück mit Knie und Hand auf die Matte. Dreh deine Fingerspitzen zueinander, leg die wieder auf der Matte auf. Und jetzt machen wir wie so eine Waschmaschine, wir kommen über die rechte Hand, Ellbogen anwinkeln, rüber zur linken Hand und drücken uns wieder hoch. Mach so Kreise mit deiner Brust, Brust zwischen die, zum Boden zwischen die Finger absenken, Wenn du mal unten bist, die andere Richtung. Konzentriere dich darauf, dass die Waschmaschine rund läuft. Und dann komm wieder zur Ruhe. Fingerspitzen wieder nach vorne platzieren, wandern mit deinen Beinen ein bisschen weiter nach hinten und dann leg die Hüfte auf die Matte ab, Ellbogen anwinkeln, Körper, Unterarme auf die Matte ablegen, in die Sphinx. Drück dich mit, den, mit der Brust raus, weit raus, heb den Oberkörper an, Blick geht vor dich, ja, weit vor dich auf den Boden, sodass dein Nacken noch einigermaßen entspannt ist. Such dir einen Punkt, den du fixieren kannst, wo du deinen Nacken nicht überanstrengen musst. Ellbogen sind unter den Schultern. Nicht durchhängen. Drück dich raus von der Matte. Und versuch die Po-Muskeln zu entspannen. Natascha ist auch dabei. Sehr schön, freut mich. Übrigens, das Ganze ist, glaube ich, jetzt parallel auch bei Instagram. Sollte einer zuschauen und nicht mitmachen und mal prüfen wollen. Wenn ich alles richtig gemacht habe, sind wir gerade parallel. Und dann leg langsam Wirbel für Wirbel deinen Oberkörper auf die Matte ab. Deine, Zieh deine Hände zurück <lacht> unter die Schultern, die Fingerspitzen schließen mit den Schulterblättern ab. Und mit dem Einatmen heb den Oberkörper an, ausatmen, wieder absenken. Einatmen, Oberkörper anheben, ausatmen, absenken. Deinem Atemrhythmus. Und das nächste Mal, wenn du oben bist, halte die Stellung, halte die Katze, äh, Kup. Spann deine Po-Muskulatur. Aktiviere deine Bauchmuskulatur. Und gleichmäßig lange an. Vor dich auf die Matte, deine Hände müssen dir gar nicht helfen, dein Oberkörper trägt sich von alleine durch die Kraft der unteren Rückenmuskulatur. Schultern sind Und für die letzten sechs Atemzüge hebt nochmal die Hände vom Boden an, po entspannen und konzentriert euch auf die Atmung. Konzentriert euch auf die Atmung, die hilft euch diese Stellung zu halten, diese Stellung auszuhalten. Und dann führ deine Arme nach vorne, mach dir so ein kleines Polster und leg die Stirn drauf. Kurz Schnaufen. Und dann führ deine Arme über die Seite nach hinten. Gib das Becken an, klemm deine Hände unter die Oberschenkel. Blick geht nach rechts. Und mit dem Einatmen hebt das rechte Bein an, ausatmen, wieder sinken lassen. Einatmen, anheben, sinken lassen. In deinem Rhythmus, Länge, Vorhöhe, zieh das Bein nach hinten oben raus. Und wenn du das nächste Mal oben bist, halte das Bein oben. Die halbe Heuschrecke. Ausatmen, Bein sinken lassen. drehen den Kopf auf die linke Seite. Heb dein linkes Bein an, ausatmen, wieder absinken. Einatmen, anheben und wieder absinken. Insgesamt sechsmal in deinem Rhythmus. nächsten Mal angehobenen Bein, halte das Bein oben Und ausatmen wieder sinken lassen. Dreh den Kopf zurück zur Matte, stell dein Kinn auf und mit dem Einatmen hebt beide Beine vom Boden an. Zehenspitzen können zueinander zeigen oder auch offen sein. Ich habe sie immer ganz gern offen. Schultern sind entspannt. Nächsten drei Atemzüge. Heben wir die Beine noch mal ein Stückchen mehr an. Und langsam sinken lassen. Nicht plumpsen. Löst deine Hände raus. Mach dir wieder so ein kleines Polster. Kurz verschnaufen. platziere deine Hände unter den Schultern, stell deine Zehenspitzen auf, mit dem Einatmen, aktiviere die Bauchmuskulatur, mit dem Einatmen, drück dich hoch in die Cobra, weiter in die Cobra 2, Becken mit Anheben, Planke, schieb dein Becken nach hinten oben raus und mit dem Ausatmen komm in den herabschauenden Hund, richte dich ein im herabschauenden Hund, Bisschen Dynamik. Finde die richtige Position für dich. Deine Fingerspitzen graben sich in die Matte, schieben die Matte von dir weg. Schultern sind weg von den Ohren. Oberarme leicht nach außen gedreht für eine offene Schulterpartie. Und schieb das Becken nach hinten, oben raus. Und jetzt hier im herabschauenden Hund, aktivier mal deine Bauchmuskulatur, zieh dein Schambein nach oben Richtung Brustmuskulatur und lass wieder locker. Wieder anspannen und locker lassen. Anspannen, zieh das Schambein nach oben, saug den Bauchnabel unter den Rippen. Und wieder locker lassen. Und jetzt nochmal anzaugen und halten. Schieb das Becken nach hinten oben raus, halte die Spannung im Bauch. Und mit der nächsten Einatmung streckt das rechte Bein nach hinten oben aus. Kinn zum Brustbein ziehen, Knie abwinkeln. Führ dein angewinkeltes Bein unter dir durch, nach vorne. Und platzier das Bein zwischen den Händen. Einatmen, Oberkörper anheben. Komm in den Krieger 1, hintere Bein leicht schräg stellen. Für mehr Stabilität. der Becken ist parallel zur kurzen Mattenkante. Ein Knie zieht leicht nach Außen Richtung kleinen Zeh. Dann hinter das Bein, dein linkes. Presst die Fußaußenkante in den Boden. Beide Füße liegen satt auf der Matte auf. Und halte die Stellung, Schultern weg von den Ohren. Gleichmäßig lange Atemzüge. Noch sechs Atemzüge. Jetzt mach dich bereit für den Krieger 3, hol dein vorderes Bein ein bisschen näher zu dir ab. das Knie weiter abwinkeln, komm tiefer mit deiner Hüfte und dann löst dich langsam mit dem linken Bein, streck das rechte Bein wieder durch und komm in den Krieger 3. Die Standwaage. Drei lange Atem Und dann langsam wieder zurück in den Krieger 1. Ausatmung, platziere deine Hände auf der Matte und komm in den herabschauenden Mund. Entspann dich im herabschauenden Hund. Schieb das Becken nach hinten oben kräftig raus. Saug den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule. Schieb die Matte vorne von dir weg. streck dein linkes Bein nach hinten oben aus die Hüfte bleibt parallel zum Boden nicht zu so weit anheben und dann Knie anwinkeln Kinn zur Brust führ das Bein unter dir drunter durch lande sanft vorne zwischen den Händen einatmen den Oberkörper anheben rechtes Bein leicht ausstellen für mehr Stabilität Kriege 1 oder Held eins. sechs tiefe Atemzüge, Schultern weg von den Ohren, Becken, tief, Knie zieht leicht Richtung kleine Zeh, beide Füße stehen satt auf der Matte, spür dein volles Fußprofil. Halte die Arme oben, hol vielleicht dein volleres Bein noch ein bisschen mehr ran, Bereite dich vor für den Krieger 3, ich verlagere das Gewicht auf das vordere Bein und dann löse das hintere Bein vom Boden und komme in Und langsam wieder hinten landen, Fuß aufstellen und kriege eins. Platziere beide Hände auf der Matte und kommen in den Herabschauen. Entspann dich im Herabschauen, tiefe, lange Atem zu hören. gleich nochmal den Krieger 1, aber diesmal fangen wir mit der linken Seite an. Einatmen, linkes Bein nach hinten oben rausstrecken. Kinn zur Brust, Knie anwinkeln, vorne landen mit dem Bein. High Lunge oder Krieger 1. High Lunge ist mit Beinen parallel, Krieger 1. Das ist ein bisschen ausgestellt, habe ich aber auch schon anders gesehen. Und dann senkt die Arme parallel zum Boden ab, Handflächen zeigen noch zueinander. Und dann zieht die rechte Hand knapp am Körper vorbei, dreht den Oberkörper mit, bis die <lacht> Schultern parallel zur langen Mattenkante sind. Und beide Arme parallel zum Boden. Zieh dich auseinander, mach dich lang. Die ganze Raumlänge gehört dir. Lass dich mit dem Becken tief sinken. Aber komm mit deinem Knie nicht weiter vor, als über das Sprunggelenk. Und dann richte deinen Blick nach vorne über die ausgestreckte Hand. Sei ein stolzer Held, viel Spannung in deiner Mitte. Bauchmuskulatur aktivieren, Schultern sind tief und die Arme ziehen links und rechts nach außen. Sechs Atemzüge. Und dann lass den rechten Arm sinken, mit dem linken Arm komm nach oben, führe den Arm nach hinten, Handfläche zeigt zum Boden. Mit dem linken Arm kannst du dich am Oberschenkel oder am Unterschenkel abstützen und zieh dich weit nach hinten nach rechts raus. Spür die Dehnung in der linken Flanke. Dein Blick geht entweder in den Horizont oder nach oben zu deiner Hand, je nachdem, was du vom Nacken aushalten kannst. Du kannst auch den Blick nach unten auf die Matte wenden. Finde deine Stellung. Und atme in den linken Lungenflügel hinein. Spür, wie deine Rippen sich voneinander bewegen, dein Brustkorb sich weitet. Nach drei Atemzüge. Und dann komm langsam wieder zurück zur Mitte mit dem Oberkörper, nimm deine Arme mit, leg den linken Arm auf das linke Knie und den rechten Arm nach vorne raus. Atemzüge. Mach dich lang. Spür die Länge von den Fingerspitzen bis zur Fußaußenkante. Damit der linke Arm da nicht so faul rumliegt, heben wir den linken Arm mit dazu an. Stell dir vor, du müsstest eine große Melone in den Händen halten. Drei Atemzüge. Und noch drei. Linken Arm wieder platzieren für den rechten einmal um dich herum hinterm Rücken vorbei und versuch die Oberschenkelinnenseite zu greifen. Das bringt dich dazu, dass deine rechte Schulter sich weiter aufspannt. Blick geht über die rechte Schulter nach hinten. Kontrolliere vielleicht nochmal deinen Stand. Beide Fersen sind in einer Linie, Knie zieht ihr Richtung kleinen Zeh. Die Brust und die Hüfte sind idealerweise parallel zur langen Mattenkante. Langsam den rechten Arm wieder raus, streck dein linkes Bein durch, platziere die linke Hand auf dem Unterschenkel und nimm den rechten Arm nach oben für das Dreieck. das volle Fußprofil. Und noch drei Atemzüge. Schultern sind entspannt, Blick geht nach oben. Und jetzt drehe den Oberkörper nach vorne, platziere die Hand auf dem Boden, nimm deinen Fuß mit und dreh dich zur anderen Seite. Das gedrehte Dreieck, Komm in den Rang, zieh das Bein zurück und in den herabschauenden Lass den Kopf ruhig mal baumeln, ganz schwer hängen. Schieb das Becken nach hinten oben raus. Bauch, Richtung Wirbelsäule. Bein mal um wir machen jetzt die rechte seite rechte bein nach hinten oben ausstrecken für das rechte bein nach vorne einatmen krieger 1 knie zieht richtung kleinen zieh becken absenken Knie nicht vor der vor dem Sprunggelenk spüre dein volles Fußprofil Schultern weg von der Arme parallel zum Boden absenken, zieh den linken Arm nah am Körper vorbei, dreh den Oberkörper mit, bis er parallel zur Mattenkante ausgerichtet ist und dann mach die Hände lang und lass, den, lass deine Hüften sinken, Krieger 2. Aktiviere deine Bauchmuskeln. Viel Stabilität auch im Rumpf in der Mitte. Noch drei tiefe Atemzüge. Und dann neigen langsam deinen Körper nach links hinten. Nimm den rechten Arm mit nach oben raus. Stützt dich am Oberschenkel oder am Unterschenkel ab und zieh den Arm nach hinten oben raus. Spür die Dehnung bis in die Hüfte. Such dir eine Stellung für deinen Nacken, der dir bequem ist, die sich gut anfühlt. Die, die sich gut anfühlt. Spür die Dehnung bis in die Hüfte. Vordere Knie ist noch angewinkelt. Drei Atemzüge noch. Dann komm in einer großzügigen Armbewegung nach vorne, aktiviere deine Rumpfmuskulatur, leg den rechten Arm auf das linke Knie und Arm zieht nach rechts oben, nach vorne oben raus. Generiere Länge in deinem Körper. Schultern zwar weg von den Ohren, aber die Fingerspitzen ziehen nach oben, ziehen vorne weg. Stabilisiere deine Mitte. Jetzt kommt wieder das fiese Ding mit der Melone. Gib deinen rechten Arm an, wie wenn du eine Melone halten möchtest. Sechs tiefe Atemzüge. hier den rechten Arm wieder auf dem Knie, führe den linken Arm hinter dem Rücken vorbei und versuch deine Oberschenkel innenseite zu greifen. Blick geht über die linke Schulter, Schultern, Hüften parallel zur langen Mattenkante. Stell dir vor, du bist zwischen zwei wenn es dir langsam Mühe macht, konzentriere dich auf deine Atmung. Vielleicht erinnerst du dich an die Ujjayi-Atmung, Ujjayi, Ujjayi Meeresrauschen-Atmung. Wenn deine Stimme rutscht, klingt wie ein Konzentriere dich auf die Atmung. Und jetzt ist die Hand lösen, Bein durchstrecken, platziere rechte Hand auf dem rechten Unterschenkel für das Dreieck. Du so, bist zwischen zwei Glasscheiben. Rechte Hüfte schieb nach vorne, linke zurück. Körper nach vorne, platziere die linke Hand auf der Matte, nimm das linke Bein mit und dreht weiter Oberkörper nach rechts für das gedrehte Dreieck. Noch drei. Und dann klappt sie auf die rechte Hand wieder auf der Matte, zieh das Bein zurück, ausatmen, herabschauen dann. Und Dann zieh das Kind zum Brustbein, winkel deine Knie an, mach einen runden Rücken. Komm in den Katzenbuckel, Gewicht nach vorne verlagern. Einatmen, wieder den Rücken, Länge, Katze. Und jetzt zieht das Becken Richtung Fersen. Lass deine Zehen ausgleiten und komm in die Stellung des Kindes mit der Ausatmung. Gleichmäßig lange atmen. und komm mit einem runden Rücken in die Katze, länge deinen Rücken, dreh dich um 90 Grad, stell ein Bein nach dem anderen auf, zieh das Becken leicht zurück und komm in so eine Pyramide lass hängen, einatmen, Arme nach oben anheben, ausatmen, mit einem langen Rücken, lass den Oberkörper wieder sinken, Platziere beide Handflächen auf der Matte, und dann öffne deine Arme und versuch deine Knöchel oder die Zehen zu greifen. Und lass dich tief sinken. Pyramide oder Vorwärtsbeuge mit gespreizten Beinen. Mit jedem Ausatmen sinkst du tiefer und tiefer. Geh hier deine Bau auf. Jetzt lass deine Hände los, ich platziere sie vor dir. Ungefähr eine Fußlänge von dir entfernt. Und jetzt kommen auf deine Zehenspitzen. Mach Spinnenfinger, die Handbeine sind. Vom Boden abgehoben, wie wenn du zwei Orangen zwischen den Händen hältst. Komm auf deine Finger gucken, komm auf die Zehenspitzen. Aktiviere die Rumpfmuskulatur. Wir üben hier jetzt die Kraft für den Handstand, bauen langsam Kraft auf. Keine Angst, wir gehen nicht in den Handstand. Aber also Wir brauchen diese Bewegung für den Handstand. Noch drei Attizöde. Und die Füße langsam wieder sinken lassen. Und den Oberkörper aufrechten. Beine zusammen. In die Bergstellung. Die Füße sind einen Fuß breit voneinander entfernt. Füße parallel. Wir spüren deine dein Fußprofil hinein, deine Fersen, die Fußaußenkanten, deine Fußballen, deine Zehenballen. Jetzt die deine Knie zu dir an, aktivier dafür deine Oberschenkelmuskulatur. Dreh die Oberschenkel nach hinten innen, das fühlt sich jetzt an wie ein Hohlkreuz aber kipp dein Becken wieder nach vorne, bring Länge in den unteren Rücken. Zieh deine Schultern zu den Ohren, hinten die Achselblätter zusammen und lass die Schultern wieder sinken, dreh die A, Daumen nach außen. Geh leicht zum Brustbein, absinken, Bauch, Nabel, Richtung Wirbelsäule, Handflächen wieder zu dir, hebt die Arme an, Handrücken zeigen zueinander und jetzt mit den rechten Ellbogen unter den linken Ellbogen bringen, die Arme verkreuzen, fest die Unterarme aufeinander pressen, Handflächen legen sich aufeinander, und dann winkel dein Rücken, deine Beine an, bring das linke Bein über das rechte fest die Oberschenkel zusammenpressen und den Fußrücken unter den rechten hinter dem rechten Unterschenkel einklemmen oder einfach nur an die Seite anlegen. Schultern ziehen nach unten, Arme nach unten nach oben. Der Adler. Sechs tiefe Atemzüge. Feste die Oberschenkel aufeinander pressen. Es gibt dir Stabilität. Generiere Länge im unteren Rücken. Langsam die Beine wieder lösen, die Arme wieder lösen, stehst in Tadasana. jetzt die andere Seite, Arme seitlich anheben, Handrücken sind aufeinander und jetzt den linken Ellbogen unter den rechten bringen, linken unter den rechten bringen. Knie anwinkeln und das rechte Bein über das linke überkreuzen und den Fuß einhaken oder seitlich daneben platzieren. Presse deine Oberschenkel aufeinander, generiere Länge im unteren Rücken, Schultern tief, Ellbogen ziehen nach oben. Bauchnabel Richtung Gürtelsaile ziehen. Oberschenkel fest aufeinander pressen. Drei Atemzüge. Und Beine wieder lösen, Arme lösen. Einatmen, Arme anheben. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Gerade Rücken, runde Rücken. Spann dich in der Vorwärtsbeuge, Bauch und Brust liegen auf dem Oberschenkelarm und lass den Kopf ganz locker. Die Hände sind links und rechts neben den Füßen. Und dann platziere deine Arme, deine Hände noch weiter hinter den Füßen, öffne die Beine, komm in eine tiefe Hocke Wandere mit den Füßen noch ein Stückchen weiter auseinander. zehn zeigen nach außen. Und dann löst deine Hände von der Matte. Nimm deine Hände vor die Brust in Angelimudra. Handflächen aufeinander. Und jetzt drück dich nach oben raus. Mach einen langen Rücken. Deine Ellbogen drücken leicht die Knie auseinander. Und Becken tief sinken lassen. Lage ein Gewicht nach rechts streck das linke Bein aus. Zieh das linke Bein langsam wieder langsam zu dir. ran. Über die Mitte, verlagere das Gewicht nach links, streck das rechte Bein aus. langsam das rechte Bein wieder zu dir ran. Nochmal kurz die tiefe Hocke. Und dann komm in die Katze. Setz dich mal in den Fersensitz. Und dann rutsch rechts von deinen Fersen runter. Beine nach vorne so ausstrecken. Und jetzt such dir schon mal Socken oder eine Decke oder einen Pulli für die Endentspannung. Bereit für die Endentspannung. Wir bleiben jetzt am Boden. Die letzten paar Übungen. Stell deine Füße auf. Komm zum Anfang der Matte. Arme nach vorne ausstrecken. Aktiviere deine Bauchmuskeln. Sieh den Bauchnabel Richtung, sorg den Bauchnabel unter die Rippen und jetzt langsam nach hinten neigen. Leg einen Wirbel nach dem anderen auf der Matte ab. Bauchmuskeln aktivieren. Halte das Gewicht mit dem Bauch, bis deine Finger die Knie berühren. Kommt weiter, weiter, tiefer, tiefer. Bauchmuskeln aktivieren. Ganz langsam die Zehen auf dem Boden zu dir gleiten lassen. Jeden einzelnen Wirbel ablegen. Und dann beide Knie zu dir ranziehen. Knie zur Brust, umarme deine Unterschenkel. Deine Knie liegen in den Ellbeugen. Und dann schaukel sanft hin und her. Löse deine Hände, stell deine Unterschenkel nach oben aus, dass die Fußsohlen zur Decke zeigen. Bring deine Knie noch ein bisschen weiter, links und rechts. Links und rechts Richtung Boden. Versuch mit den Händen deine Fußsohlen zu greifen oder deine Schienbeine und zieh sanft die Knie Richtung Boden. Dort, wo du deine Beine greifen kannst, greif die Beine und dann lass die Schwerkraft wirken. Schultern sind entspannt. dein Kreuzbein wieder auf die Matte aufzulegen, indem du mit den Beinen vielleicht ein bisschen weiter nach vorne kippst. Schultern sind entspannt. Wenn du möchtest, ein bisschen hin und her schaukeln, komm wieder zur Ruhe, nimm Zeigefinger und Mittelfinger, greif zwischen deine Zehen hinein, zwischen dem großen und dem zweiten Zeh, halte dich gut fest und versuch die Beine durchzustrecken. Deine Fersen nach oben raus. Und wenn du möchtest, kannst du auch hier leicht hin und her schocken. Und dann die Knie wieder anwinkeln und deine Knie ran, presst deine Knie aufeinander und schön geschlossen mal zur Brust ziehen und wieder locker lassen. Beine auf die Matte wieder auf, zieh die Knie noch mal zu dir ran, stell die Unterschenkel auf, aktivier jetzt deine Bauchmuskeln, deine Hände liegen auf den Knien und mit der Einatmung roll dich auf deinem Kreuzbein nach oben ins halbe Boot. Halbe Boot, angewinkelt. Du kannst gerne die Hände hier in den Kniekehlen halten. Jetzt das ganze Boot, ein bisschen die Beine absenken. Schultern sind entspannt. Sechs tiefe Atemzüge. Oder wenn du möchtest, bleib im halben Boot. Bauchmuskeln aktivieren. aktivieren, Noch drei, zwei, jetzt kommen ins halbe Boot. Und jetzt legt den Oberkörper langsam Bauchmuskeln aktivieren, Oberkörper langsam auf den Boden ab. Arme in T-Position und jetzt mit den Knien parallel zum Boden absenken, nicht ablegen. Einatmen wieder zurück zur Mitte. Ausatmen andere Seite. Jetzt die seitlichen Bauchmuskeln noch einmal zum Ende ein bisschen trainieren. Dreimal jede Seite. Und dann langsam beide Knie absinken. Gegenüberliegende Schulter bleibt am Boden. Blick geht in die gegenüberliegende Richtung. Und bleibe eine Weile im Krokodil mit dem Ausatmen. Entspannst du den unteren Rücken und deine Schultern, dass deine Knie und die Schulter mit jedem Ausatmen immer tiefer sinken. Beide Arme wieder in T-Position, kommt zurück zur Mitte, richte dich wieder mittig aus und mit dem Ausatmen zur anderen Seite sinken lassen. Kopf dreht in die gegenüberliegende Seite. die Spannung aus den Beinen, aus dir rausfließen. Mhm. Bring den Kopf wieder zur Mitte, die Beine wieder zur Mitte. Und dann Füße auf den Boden abstellen. Streck die Beine auf, lass die Beine ausgleiten. Auf der Matte für die Endentspannung. Die Beine sind Hüft bis Matten breit. Die Zehenspitzen klappen nach außen. Arme liegen entweder eng am Körper an oder ein bisschen weiter, wie du möchtest. Handflächen zeigen zu Decke. Lass nur mal den Kopf ein bisschen hin und her rollen, bis du eine neutrale Position gefunden hast, bis dein Nacken ganz entspannt ist. Dann spüren die Punkte hinein, die Kontakt zum Boden haben. Die Fersen, die Unterschenkel. Versuch, all diese Punkte gleichzeitig zu spüren. Spür alle Punkte gleichzeitig. Und mit dem Ausatmen du dich immer, entspannst du dich immer mehr. Mit dem Ausatmen lass alle Spannungen aus dir raus. nichts mehr zu halten, nichts mehr zu tun, lass los, Viele Anspannung, se non l'errore Langsam wieder deinen Atem und stelle dich auf Bewegung ein. Mach kleine Bewegungen mit den Fingern, mit den Füßen, mit den Zehen. Und dann kommen noch mal für ein paar Augen auf deine Lieblingsseite Dich mit der oberen Hand langsam über die Seite in eine aufrechte Sitzposition deiner Wahl. Der Thomas ist auch da. Stell dir vor, du hast am Schädeldach einen Faden, der dich sanft in die Höhe zieht. und atme nochmal ganz entspannt in den Bauch ein und wieder Ist, leg deine hände vor die brust manche li noch mal die stirn richtung fingerspitzen und dann schenkt dir ein sanftes lächeln bedankt dich bei dir dass du die stunde so schön mitgemacht hast Ich hoffe euch hat die Stunde gefallen. Ich lasse die Stunde noch bis Donnerstag oder bis Mittwoch online und würde mich freuen, wenn ihr am Donnerstag gleiche Stelle, gleiche Zeit wieder mit dabei seid. Also Donnerstag 19.45 die nächste Online-Stunde. Lasst euch nicht unterkriegen, prakt Glück in eurem Herzen. Also ciao, gute Nacht.